Das Ganze drumherum ist einfach super, also auch wenn wir 700 Kilometer müssen fahren. Die Resonanz war super, was wir gehört haben, die Teilnehmer sind alle zufrieden, immer noch motiviert. Jetzt am Schluss alle noch super mit der Stimmung dabei und hatten alle viel Spaß. Der Teamgeist ist geweckt und die freuen sich alle auf nächstes Jahr schon.